Freunde, wenn während des Download-Vorgangs eine Fehlermeldung angezeigt wird, Sie nicht wissen, wo sich die gerade heruntergeladene Programmdatei befindet oder wenn Sie Schwierigkeiten haben, sie zu installieren und auszuführen, lesen Sie diese Videoanweisung. In diesem Video analysieren wir detailliert alle möglichen Probleme, die vom Download bis zum Start der Anwendung auftreten können. Was kann ich tun, wenn ich die Installationsdatei des Programms nicht heruntergeladen werden kann? Der Browser blockiert den Downloader der Datei, die angibt, dass sie mit einem Virus infiziert ist, indem er eine der folgenden Benachrichtigungen anzeigt. Wenn Sie auf die offizielle Webseite des Programms gehen, die gewünschte Version der Anwendung öffnen und auf Download klicken, wird der Download blockiert. Diese Situation ist ein gutes Beispiel dafür, wie das im Browser integrierte Sicherheitssystem funktioniert. Beim Herunterladen werden die Daten auf schädliche Programme kurz überprüft. Wenn etwas nicht zum Browserschutzsystem passt, wird der Download-Vorgang blockiert. Der integrierte äh, Browserschutz ist wie bei jeder Aktivierungssoftware nicht perfekt und es kann zu Fällealarmen führen. Dies ist häufig der Fall, wenn wenige bekannte Programme heruntergeladen werden oder die Installationsprogramme einfach nicht im Software-Sicherheitsbewertungssystem fällen, das auf dem Schutz des Webbrowsers beruht. Bei neuen Versionen von Programmen, die kürzlich auf der Seite veröffentlicht und äh, noch nicht zur Sicherheitsliste hinzugefügt werden, können Fälle Alarme auftreten. Wenn Sie sicher sind, dass das Programm sicher ist, können Sie es zwangsweise herunterladen. Aus Sicherheitsgründen würde ich äh, Ihnen jedoch raten, den äh, virus dienst zu verwenden, mit dem Sie äh, den Malware-Link überprüfen können. Sie können nur den Link kopieren, um die Anwendung herunterzuladen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Link kopieren und überprüfen klicken, indem Sie ihn mit diesem Feld auf der Virustotal-Webseite einfügen. Virustotal, -Webseite dies ist ein kostenloser Dienst, der verdächtigsten Dateien und Links analysiert, um Viren, Würmer, Trojaner und alle Arten von Malware zu erkennen. In seinem Arsenal von mehr als 60 aktivieren Programme, die gleichzeitig Malware überprüfen, durchführen. Und wenn mindestens einer von Ihnen die Datei als bösartig ansieht, werden Sie sie sehen. Wenn der Dienst beh äh, behauptet, dass der Link nicht böswillig ist, können Sie das Herunterladen der benötigten Dateien erzwingen. Klicken Sie dazu auf Herunterladen. Sobald der Browser meldet, dass die Datei schädlich ist, klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie Speichern. Oder wir öffnen den Download-Bereich im Browser-Menü und klicken auf Speichern und bestätigen unsere Entscheidung. Zurückversicherung können Sie die heruntergeladene Datei auf diese Ressource äh, VirusTotal überprüfen und Ihren Speicherort auf dem PC angeben. Wenn alles in Ordnung ist, müssen Sie nur das Installationsprogramm ausführen und das Programm installieren. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie sich die gerade heruntergeladenen Datei befinden, suchen Sie sie im Download-Ordner. Standardmäßig werden alle heruntergeladenen Dateien in diesem Ordner heruntergeladen. Sie fixieren es, indem Sie Explorer My Computer Download öffnen. Sortieren Sie sie nach den Änderungsdaten und die Suche zu vereinfachen. Wenn Sie es hier nicht finden können, wurde möglicherweise der Standard-Download-Pfad auf Ihrem PC geändert. Um die hier heruntergeladene Datei zu finden, gehen Sie im Browser zum Download-Menü, suchen Sie die zuletzt heruntergeladene Datei und klicken Sie auf In Ordner anzeigen. Danach öffnet sich ein Ordner, in dem wir die Programmdatei benötigen. Sie können das Download-Fenster in jedem anderen Browser öffnen, indem Sie Ctrl plus J drücken und dann zu den Ordner mit der Datei wechseln. Führen Sie es aus, indem Sie mit der linken Maustaste doppelt klicken. Was kann ich tun, wenn beim Starten der Installationsdatei diese nicht gestartet wird, ein blauer Kreis auf dem Bildschirm angezeigt wird und nichts passiert? Vor dem Start der äh, Programminstallation wird die Datei vom Antivirenprogramm und vom System auf Malware überprüft. Der Prozess äh, einer solchen Überprüfung kann direkt von der Verfügbarkeit und Geschwindigkeit des in Internets abhängen. Je schlechter das Internet, desto länger kann der Überprüfungsprozess dauern. Wenn die Excel-Datei überprüft nicht geöffnet wird, überprüfen Sie den Internetzugang. Und wenn beim Start eine Benachrichtigung angezeigt wird, dass der Herausgeber nicht überprüft werden kann, die Datei wurden zum Schutz gesperrt, klicken Sie zum Starten auf Ausführungen. Wenn Sie dies jedoch noch nicht getan haben, würde ich empfehlen, dies beim Virus Total Dienst zu überprüfen, da möglicherweise während des Downloads eine gefährliche Datei, die mit einem Virus infiziert ist, auf Ihrem PC gelangen ist. Überprüfen Sie es und stellen Sie sicher, dass es clean ist. Danach können Sie es sicher starten. Wenn Sie die Installationsdatei starten, wird die folgende Benachrichtigung angezeigt. Windows hat Ihren Computer geschützt. Windows 10 verfügt über einen integrierten Systemschutz, den Smart-Screen-Filter. Jedes Mal, wenn Sie ein Programm oder eine Datei ausführen, überprüft smart Screen, äh, diese auf Präsenz in der Microsoft-Datenbank. Wenn die Datei früher als sicher zur Datenbank hinzugefügt wurde, wird dieses Programm nicht blockiert. Wenn diese Datei zuvor als schädlich markiert wurde oder noch nicht zur Datenbank hinzugefügt wurde, blockiert Smart-Screen den Start und zeigt eine Warnung an. Durch Klicken auf die Schaltfläche nicht ausführen, wird die Installation gestoppt und alles wird einfach geschlossen. Was tun, wenn Sie die Anwendung installiert müssen? Wenn sie, äh, wenn sie der Meinung sind, dass diese Datei sicher ist, können Sie sie ausführen. Klicken Sie hier, um die Datei zu starten, Details in jedem Fall ausführen. Danach beginnt die Installation. Bevor Sie jedoch mit der Installation einer solchen Datei beginnen, würde ich empfehlen, Sie auf der virustotal webseite zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie sicher ist. SmartScreen kann auch Anwendungen ohne digitale Signatur blockieren Die digitale Signatur für das Programm wird von Microsoft nicht mehr als vertrauenswürdig eingestuft. Eine spezielle digitale Signatur des Programms, die vom Entwickler oder Herausgeber erstellt wurde, der es entwickelt und äh, vertrieben hat. Dies geschieht in der Regel so, dass es in Zukunft möglich ist, das Softwareprodukt auf Integrität zu überprüfen und sicherzustellen, dass nach dem Signieren keine Änderungen daran vorgenommen wurden. Sobald das Programm eine spezielle digitale Signatur enthält, kann diese nicht mehr von Dritten geändert werden. Wenn eine Person versucht, Änderungen am Programmcode vorzunehmen, wird die digitale Signatur sofort ungültig. Dies geschieht, um den Benutzer vor Malware zu schützen. Da Angreifer den Anwendungscode ändern können, indem sie einen Wahlencode verschränken, äh, der ihren Computer beschädigen kann. Digital signierte Anwendungen werden überprüft und verursachen bei Antivirenprogrammen und Firewalls keinen Verdacht. Solche Programme werden sehr selten unter Quarantäne gestellt. Sie können die digitale Signatur der Anwendung selbst überprüfen und sicherstellen, dass sie wirklich vom entsprechenden Herausgeber. -Last. Klicken Sie dazu also mit der rechten Maustaste auf die geladenen Anwendungsinstallationsdatei und wählen Sie Eingeschaffen. Wechseln Sie da, dann zur Registerkarte Digitale Signaturen. Hier sehen Sie den Namen des äh, Unterzeichners, äh, den Auswahlalgorithmus und äh, das Datum der Unterzeichnung. Wenn die Signatur frisch ist, äh, besteht die, die, die Möglichkeit, äh, nicht die SmartScreen-Überprüfung da die Angabe in die Datenbank eingezeigt in Anspruch nimmt. Daher können auch sichere Anwendungen von Windows Defender blockiert werden. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Signatur korrekt ist, können Sie die Installation sicher ausführen. Was muss man tun, wenn das Programm installiert ist, aber nicht gestartet wird? Beim Start kann ein Fehler auftreten. In diesem Fall muss es wahrscheinlich als Administrator ausgeführt werden. Wenn dies Ihr PC ist, sollten Sie keine Schwierigkeiten haben. Sie müssen nur mit der rechten Maustaste auf die Programmverknüpfung klicken und als Administrator auswählen. Danach sollte es starten. Möglicherweise sind Administratorrechte erforderlich, damit das Programm bestimmte Dateien in seinem eigenen Verzeichnis im Programme ändern kann. Standardmäßig haben normale Benutzer keine Berechtigung zum Bearbeiten dieses Verzeichnisses. Für den normalen Betrieb eines solchen Programms benötigen Sie Administratorrechte. Wenn das Programm nicht gestartet wird oder beim Starten ein Fehler auftritt, führen Sie es als Administrator aus.